sagen Sie jetzt mal bitte a Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell, mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen, beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchie! Die anarchistische Gruppe Neukölln, kurz AGN, und die anarcho Jugend, kurz ASJ Berlin, organisierten im Juli eine Veranstaltungsreihe mit dem Titel Arbeitsgesellschaft ohne Arbeit. Ihr hört nun zunächst die Ankündigung der ersten Veranstaltung über die Entwicklung des Arbeitsbegriffs und die Bedeutungen dessen für das Verständnis von Gesellschaft heute, die am 10. Juli in der Friedel 54 stattfand und anschließend den etwa einstündigen Mitschnitt der Veranstaltung. Die Entwicklung des Arbeitsbegriffs und die Bedeutung dessen für das Verständnis von Gesellschaft heute. Über Jahrtausende hinweg war die Arbeit als notwendiges Übel verschrien, als Opfer, das man bringen muss, um den Müßiggang genießen zu können. Doch in der Neuzeit wandelte sich der Begriff. Arbeit wurde von einer gering geschätzten bis verhassten Tätigkeit zu einer moralisch und anthropologisch überhöhten. Wie kam es zu dieser radikalen Umdeutung? Welche Rolle spielte hier die Erfindung des Eigentums, welche Rolle die Ausbreitung des Protestantismus in Mitteleuropa und welche die klassische Familie? Und welche Rolle spielte die Philosophie bei der Umdeutung? Im Rahmen dieses Vortrages werden all diese Fragen behandelt werden, sowie insbesondere die Frage, was für Auswirkungen dieser Arbeitsbegriff auch heute noch auf unsere Gesellschaft hat und welche Probleme das mit sich bringt. Außerdem soll der Frage nachgegangen werden, wie Ideen und Utopien, aber auch praktische Ansätze aussehen können, aus dieser Zwickmühle herauszukommen. Hallo, ich bin Simon, schön, dass ihr da seid, ähm, gleich ein paar Sachen vorneweg, äh, das ist der erste von drei Vorträgen hier in Berlin, ähm, die für die nächsten Wochenenden. Ähm, selbes Themengebiet, aber im Detail dann doch ein bisschen unterschiedliche Themen, beziehungsweise ähm, schon, also ähm, überthema ist immer die Arbeitsgesellschaft ohne Arbeit, ähm, heute geht es um die Entwicklung des Arbeitsbegriffs, Nächste Woche geht es um, ähm, um die, die großen und schweren Thesen von Marx und Engels und die werden dann geprüft und danach dann, wird es dann ein bisschen mehr ähm, 20. Jahrhundert, 21. Philosophie und auch immer mit einer, also alle drei Vorträge mit einer aktuellen Prüfung der Thesen, und ähm, gucken, was so ein bisschen die die ähm, Konsequenzen daraus sind und ähm, wie wir dann aus dieser ganzen Misere rauskommen können könnten. Ähm, genau, prinzipiell ähm, Ursprung dafür war, äh, ich habe meine Magisterarbeit in der Philosophie über dieses Thema geschrieben und, äh, und, und ähm, aus den verschiedenen Kapiteln wurden dann auch verschiedene Vorträge. Ähm, Genau ist Philosophie, das ist vielleicht auch für so klassische linke Vorträge nicht so ganz der übliche Fokus. Wir ähm, sind dann doch eher ähm, klassisch soziologische Vorträge gewohnt ähm, in den allermeisten Fällen, wobei ich hier jetzt auch nicht unbedingt eine, einen Gegensatz aufmachen muss. Ähm, die Grenzen sind fließend, aber trotzdem sind gemeinsam, äh, trotzdem sind Unterschiede auch da. Dann noch eine Sache, ihr werdet dann immer wieder so Köpfe sehen von irgendwelchen sogenannten Denkern. Das bedeutet jetzt nicht unbedingt, dass es ganz, ganz herausragend super kluge Leute waren, sondern meiner Meinung nach ist es mit den sogenannten mit diesen sogenannten Denkern und Philosophen so ähnlich, wie es auch ein bisschen mit unserer, meiner Meinung nach, mit unserer Psyche funktioniert. Ich denke nicht, dass wir uns Meinungen aufgrund besonders guter Argumente bilden, sondern ich glaube, wir bilden uns unsere Argumente aufgrund von Meinungen. Wir verbalisieren dann halt Sachen, die wir sowieso schon irgendwie denken oder fühlen. Ähm, viele, die besonders rhetorisch guten Leute sind, sind Leute, die was schnell rechtfertigen können, ähm, noch bevor sie überhaupt wissen, warum sie was machen. Und ich denke, so ähnlich verhält sich das eigentlich auch mit den sogenannten Philosophen. Ähm, obwohl ich das ja selbst studiert habe und dieses Thema auch liebe, ähm, denke ich, dass, äh, dass es sich da um Meinungen handelt, die sowieso schon irgendwo in der Gesellschaft existieren und ähm, die immer einem Zeitgeist auch in gewisser Weise entsprechen, also einem Zeitgeist und vielleicht mehreren und ähm, dann halt irgendwie begründet werden und je klüger und besser das passiert, desto populärer sind die dann halt oder beziehungsweise je näher am Mainstream das geschieht. So. Ähm, ich bin gleich mit, mit meinem ähm, Vorvortrag ähm, zu Ende. Noch, noch eine Sache, ähm, falls, falls ihr Verständnisfragen habt oder so, könnt ihr die mir gerne jederzeit oder fast jederzeit stellen. Ich würde vorschlagen, jede Folie ist so ein Bedeutungszusammenhang. Ähm, danach, also wenn ich dabei bin, eine Folie zu wechseln, Empfiehlt es sich eigentlich immer eine Frage zu stellen, weil sonst kann es sein, dass ich es vielleicht doch gerade noch sagen wollte. Ähm, so viel zu Verständnisfragen, Diskussionsbeiträge, unterschiedliche Meinungen und so weiter. Ähm, die würde ich vorschlagen, am Schluss ähm, uns gegenseitig an den Kopf zu werfen. So, aber jetzt geht es mal los hier, endlich. Ähm, genau, ich werde ein bisschen erstmal anfangen, wo kommt es her? Und ähm, der Begriff. Und werde dann auch ähm, darauf eingehen. Wo sind wir jetzt? Da gehe ich nicht ganz chronologisch vor erstmal. Also ich werde so ein bisschen Gegensatz, Kontrastpaar gegenüberstellen. Ähm, dann will ich ähm, genau ähm, analysieren, wie, die Gründe, warum ich glaube, ähm, warum sich das gewandelt hat, beziehungsweise was so Voraussetzungen dafür waren. Und kann dann auf drei Punkte die ich für essentiell halte, die ich dann mal noch mal vorstelle und dann gehe ich auch ein bisschen auf Folgen und Debatten und so weiter ein und die aktuelle Situation und ein bisschen kleiner utopischer Ausblick. Aber zuerst will ich euch fragen: Was ist das? Was ist das Arbeit? Über was reden wir da? Ich mache nicht weiter, bis ich nicht ganz kluge Antworten gehört habe oder überhaupt Antworten gehört habe. Das ist okay. eine Tätigkeit, die auch ein Ende vorhersieht? Vielleicht etwas arbeiten, etwas verschaffen, etwas... Mhm. Ja. Also eine Tätigkeit, aus der was her hervorgeht. Mhm. Ähm. Mhm? Also eine Tätigkeit, aus der gesellschaftlicher Wert mhm. oder... auf Geldwert. Mhm. Existenzsicherung vielleicht? Mhm. Ähm, Ging es jetzt viel, viel um Wert und auch um was, was rau dabei rauskommt. Kann man auch arbeiten ohne was zu bekommen? Ohne Existenzwert? Oder ist es dann keine Arbeit mehr? Ohne Geld? Ja, Lohnarbeit. Lohnarbeit. Also reden wir über Lohnarbeit oder über Arbeit? Produktionsarbeit schafft ja auch einen Nutzen. Kein das ist dann oder ist das so die Art der vielleicht schon mal die Leute Und Was ist mit einem Hobby, das ganz viel Arbeit sein kann, oder ist es keine Arbeit? Also Lohnarbeit ist es ja schon mal nicht oder oder das ist ja im Moment. Also erstmal ich will auf gar nichts raus, ich will nur verwirren. Ne? Also <lacht> aber etwas, was man dabei produziert, ob es jetzt was Fassbares ist oder ob es die Befriedigung ist. Also, kommt schon da rum. also prinzipiell Arbeit, also klar ist das eine Tätigkeit, da sind wir uns einig und von da an ist es eigentlich unheimlich schwierige. Also, wir sagen auch Sachen, für die wir keinen Lohn bekommen, wenn sie anstrengend werden, nennen wir sie plötzlich Arbeit. Ähm, an, an, ansonsten ist es beispielsweise so, es gibt. Tätigkeiten, ähm, werden ja auch völlig unterschiedlich bezahlt. und Klassisch sind unheimlich anstrengende Sachen ähm, gar nicht bezahlt. Also irgendwie Kinder kriegen stillen oder so, ähm, also ob es stillen anstrengend ist, weiß ich nicht, aber ähm, trotzdem gibt es ähm, sich, sich, sich um die eigene Familie zu kümmern oder ähm, Freunde, Verwandte, ähm, das ist zum Beispiel, kann, kann unheimlich an, an die Nerven gehen, ist es meistens nicht. Dafür gibt es halt irgendwelche Berufe, wo man sich vielleicht wundert, äh, was die Leute machen und warum die da Geld kriegen. Das sind ja oft sogar die am besten Bezahlten. Also Leute, die irgendwie Geld damit machen, dadurch, dass sie Geld verkaufen. Ähm, oder, also es ist, es ist unheimlich schwer, das zu kriegen und es ist eigentlich. Ähm, ähm, jenseits unserer konkreten gesellschaftlichen Umstände, in denen wir jetzt gerade stecken, eigentlich gar nicht zu kapieren. Also jemand, der irgendwie von einem völlig anderen Planeten käme oder so, könnten wir unseren Arbeitsbegriff wahrscheinlich gar nicht erklären. Also ohne, dass, dass sich dieser Mensch über längere Zeit hinweg diese, diese Gesellschaft anguckt. Ähm, du, du hast dich gerade gemeldet, habe ich das richtig gesehen? Achso, nee. Achso, okay, schon. Ähm, und... Also ich wollte vielleicht noch eine Sache hinzufügen, also jenseits von dieser Konnotation, dass es irgendwie anstrengend sein kann oder dass das immer Arbeit impliziert oder dass es was schafft, Nutzen oder Wert, äh, gibt es ja auch noch diese kreative Bedeutung, nämlich dass es was erschafft, also wie zum Beispiel die Wer die Arbeiten von so und so und so im so so so Sinne von die Werke, von mhm. oder auch als also Arbeit was, was den Menschen abgrenzt, zum Beispiel von Tieren sozusagen. Ja. Die Tiere arbeiten nicht. Tiere modifizieren vielleicht auch ihre Natur. Ne? Das ist eine Frage. Also die Bienen, die fleißig sind oder so, arbeiten die auch? Oder ist Arbeit was, was nur für Menschen okay. Das ist auch eine spannende Frage. Wir haben nächste Woche ein bisschen weiter vertieft, aber heute auch angegriffen und übernächste Woche auch. Aber, also auch vertieft übernächste Woche genau, ja, also, also man, man, man merkt, wir, wir verwenden einen Begriff, der auf manche ähm, Liebewesen zutrifft, auf, auf manche vielleicht eher weniger und auch da kann man drüber streiten und ähm, verschiedene Tätigkeiten. Also ähm, es ist unheimlich schwierig, das genau zu fassen. Und ähm, deshalb stelle ich immer am Anfang so ein bisschen die Frage, weil, weil wir den Begriff wie selbstverständlich verwenden, aber oft gar nicht so richtig wissen, ähm, was wir damit angrenzen und was nicht. Und ähm, so, da merkt man auch, wie relativ so ein Begriff ist und wie unglaublich der schwanken kann. Und fangen wir mal ein bisschen mit der Antike an und nehmen hier stellvertretend jemanden, der ist noch nicht so antik. Ich weiß jetzt nicht, warum der nicht möchte. Jetzt möchte er. Genau, das da ist Aristoteles. Ähm, der ist ja exemplarisch rausgesucht. Wer... Ja. Ich, ich lese euch mal vor, was da steht, auch für die Aufnahme. Nun ist aber das ganze Leben geteilt in Arbeit und Muse und in Krieg und Frieden. Man wählt mithin den Krieg um das Friedenswillen, die Arbeit der Muse wegen. Und die Glückseligkeit scheint in der Muse zu bestehen. Wir opfern unsere Muse, um Muse zu haben. Also man, man merkt hier, ja, Relativ deutlich, ähm, Arbeit ist für ein, man arbeitet für einen höheren Zweck und das ist ein Müsegang. Also Arbeit ist auf keinen Fall Selbstzweck. Ein Müsegang ähm, oder Muße ist dem übergeordnet in der Antike. Ähm, also Arbeit ist ein notwendiges Übel. Man darf aber natürlich auch nicht vergessen, das war eine Sklavengesellschaft. Ähm, gearbeitet, zumindest im engeren Sinne, haben andere. Ähm, und Aristoteles war mit Sicherheit kein Sklave. Wahrscheinlich hat er sogar welche gehabt. Also, ähm, das war immer was für, für die anderen. Also ich weiß nicht, ob er welche hatte, ich, ich weiß nicht. Ich meine, bei einem Drittel Sklaven wird er auf jeden Fall davon, ähm, in der Gesellschaft wird er auf jeden Fall davon profitiert haben. Auch im Mittelalter noch, ähm, war eigentlich Arbeit durchaus verpönt, also am um Arbeit wurde, also biblisch begründet, Bibel als das große zentrale, ähm, also das große zentrale ähm, Buch zu dieser Zeit, wurde die Arbeit als als Erbsünde gesehen, also das war halt die Folge dessen, ähm, dass wir also dass das Eva von der Frucht der Erkenntnisse äh, aß, sind wir plötzlich nicht mehr im Paradies, sondern müssen placken, äh, placken und arbeiten dafür, dass wir Brot auf dem Tisch haben. Und es gibt auch andere Passagen, also in der Bergpredigt ähm, gibt es diese Passage, oh, die Vögel ähm, seht ihr nicht, die ähm, arbeiten nicht und trotzdem sorgt der Herr für sie. Ich weiß nicht, wer das Leben des Brian kennt, ähm, kennt er vielleicht diese ganz schöne Passage. Ähm, oder ähm, und, und die Lilien und weiß nicht was, oder die, die ähm, auch das Gleichnis mit die letzten werden die ersten sein. Das ganz berühmte, da geht es auch darum, dass das dass irgendwie ähm, Gott für die Leute so sorgt, ähm, so sorgt, dass ähm, also wie einer, dem ein Stück Land gehört und ähm, der stellt Leute ein, die arbeiten und die kriegen einen ganz tollen Lohn, der deutlich über dem Durchschnitt liegt, wie auch immer. Und dann, ähm, und dann stellt er aber den ganzen Tag Leute ein, um den Tag über zu arbeiten und manche stellt er irgendwie noch bis kurz Minuten, ein paar Minuten vor Schluss ein und gebt denen aber denselben Lohn und dann meckern am Schluss die, die den ganzen Tag gearbeitet haben und ähm, sagen, ja warum kriege ich dasselbe wie der und, äh, und dann ist die Antwort, warum, du warst doch zufrieden damit, dass du es angenommen hast und warst doch froh, jetzt sei doch nicht sauer, dass, es, dass ich zu dem anderen nett bin und ähm, in diesem Sinne werden die letzten die ersten sein, also es gibt einige Passagen und so wurde es damals interpretiert, wie es da so ist mit den Büchern, man kann da alles mhm. raus interpretieren, was, was man will und ähm, im Mittelalter waren es halt vor allem die Passagen, ähm, im europäischen Mittelalter waren es vor allem die Passagen ähm, zu der zu der ähm, Kritik der Arbeit und Lob des Musikgangs. Vielleicht noch was, was ich am Anfang auch noch vergessen habe mhm. zu erwähnen. Es geht hier ähm, um Philosophie des sogenannten Abendlandes. Es ist ein Vortrag über westliche ähm, Gedankenentwicklung, was einfach eine Zeitentscheidung ist. Selbstverständlich hat sich ähm, Arbeitsethik mhm. auch an anderen Orten dieses Planeten entwickelt. Aber in den meisten Gesellschaften gab es wahrscheinlich keine und das hat sich der europäische ähm, Arbeitsethos auch ausgebreitet, dominant, ähm, auf, der, auf der ganzen Welt. Wobei natürlich die Länder, in denen es sowas ähnliches schon gab, ähm, eher vom Kapitalismus profitieren. Also ganz besonders westliche ähm, protestantische Länder, die sowieso, ähm, aber darauf gehe ich später noch ein, aber halt, halt auch irgendwie in Ostasien und man kann auch durchaus ähm, Konfuzius und Marx inhaltlich sehr sehr sehr ähnlich lesen, aber also eine Entwicklung der Arbeitsethik irgendwie in Ostasien oder so wäre ein völlig anderer Vortrag und ähm, unheimlich viel, äh, also wird mindestens ebenso einen Abend führen und wäre mindestens ebenso interessant, aber das war jetzt halt nicht Thema der ähm, Magisterarbeit und weiß ich auch nicht so viel darüber. Okay, ja, also ähm, wir, wir sehen also, ähm, auch im Mittelalter sah das noch ähm, ganz anders aus. Über, über eigentlich Jahrtausende hinweg ähm, wurde die Arbeit relativ deutlich noch kritisiert oder ähm, als, als notwendiges Übel halt gesehen, aber halt als ein Übel. Und jetzt machen wir einen ganz großen Zeitsprung. Und ähm, gehen wir antichronologisch vor. Das ist Claude Henri de Saint-Simon, ein sogenannter ähm, Frühsozialist. Der hat sehr viele, ähm, also der war sehr einflussreich seinerzeit, Zeit, die sogenannten Saint-Simonisten um sich geschart. Ähm, war auch ähm, Ausschlaggeber für äh, oder hatte ganz großen Einfluss auf ganz, ganz viele ähm, andere und spätere Sozialisten. Auch Marx und Engels waren erklärte Fans von diesem. Der hat so in den ähm, 1820er Jahren halt seine Haupttexte verfasst und hat sich sehr stark auch mit dem Adel auseinandergesetzt, den er, also mit den Resten des Adels, sehr ganz stark kritisiert hatte und hat halt im Grunde so die These vertreten, dass man halt über, über Arbeit und ähm, dass man da halt. Äh, zu Wohlstand gelangt, für den waren Unternehmer und, ähm, und, und Arbeiter eigentlich dieselbe Klasse, der hat da keinen Unterschied gemacht. Ähm, der sah halt noch, noch irgendwie ähm, die, die Geistigen noch als eine eigene Klasse und, und de, den Adel, der halt eigentlich so schon in dieser Form an Macht verloren hatte und noch so rudimentär waren. Und die hat halt stark kritisiert. Die waren für ihn die Müßiggänger ähm, und die, also die Leute, die einfach schon reich sind und dafür nichts machen müssen. So, ähm, ja. hat ganz viele sehr, sehr prägnante Zitate gebracht, zum Beispiel, es sollen die Müßiggänger daran gehindert werden, die Ruhe der Arbeitenden zu stören. Also hier geht es natürlich auch um Adel, aber, ähm, ja, kann man auch weiter fassen. Ähm, ähm, ideal soll es sich eine Gesellschaft weg von der Feudalgesellschaft hin zu einer neuen Ent Ordnung entwickeln, ähm, zu einer Ordnung der der ähm, auch der Arbeitenden und der Unternehmer und so weiter. Ähm, er möchte, dass alle Menschen mit überragender Begabung den ersten gesellschaftlichen Rang bekleiden, welche Stellung auch immer sie durch, durch Zufall der Geburt haben möchten. Ähm, Arbeiter und Angestellte ähm, wären dieselbe Klasse, habe ich schon erwähnt, aber ähm, in der Schule sollen dann die Rollen eingeteilt werden. Das heißt, Leute, die eher handwerklich begabt sind, sollen dann... Ähm, zu, zu den Arbeitern werden und ähm, Leute, die eher ähm, ja, Kopfarbeit leisten möchten oder dazu in der Lage sein, die sollen dann halt eher die, das, nennen, was wir heute, äh, das werden, was wir heute Manager nennen. Ähm, da sagt er, Unternehmer arbeiten mit dem Kopf und Arbeiter mit den Händen, deswegen sind letztere, ersteren untergeordnet. Und da kommt also ja, und sein Ziel ist halt, zu einem Sozialismus zu kommen, wo halt jeder Arbeiter seinen Suppenhoner auf dem Tisch hat. Das ist so die Sozialismusvorstellung, die er auch immer wieder bringt und erwähnt. Ähm, ja, ja, ich weiß, Veganismus war dann noch kein Thema. Ähm, ja, und er ist auch der Meinung, dass Arbeit, dass man, wenn man ganz, ganz viel arbeitet, dass es die Armen reicher machen würde. Also, ähm, und in diesem Sinne... Ja, mal zu dem, zu dem Fazit. Zunächst bemerke ich, dass das einzige allgemeine Mittel, dem Volk Unterhalt zu sichern, darin liegt, ihm Arbeit zu verschaffen. Ich meine, das hört sich jetzt vielleicht krass und absurd an. Das ist halt die Frage, ob das so absurd äh, tatsächlich ist, diese Meinung. Ich wir nochmal noch mal ein paar Jahrzehnte, Jahrhunderte. Genau, also meiner Meinung nach, und deshalb dieser, dieser Sprung und dieser Kontrast, ist es genau dieses Ideal, das wir heute gesellschaftlich haben und vertreten. So sieht die Gesellschaft heute aus. Dieser sogenannte Frühsozialist hat im Grunde diese Form des Kapitalismus vorgedacht, die wir heute leben, die, also zumindest im, im Ideal. Also die Schule hat das Ziel, ähm, die Leute, also mit, mit Hauptschule, Realschule, Gymnasium und so weiter in, ähm, in entweder Arbeitende oder in, in Leute, die dann studieren, einzuteilen. Ähm, also Nähen und so lernt man in der Hauptschule, im Gymnasium nicht. Da lernt man Aufsatzinterpretationen und so. Ähm, dann ähm, Klassenbegriff ist super unpopulär. Ähm, kann, kann man kaum bringen, im Gegenteil, es wird sogar eher gelästert über Leute, die, ähm, die, die äh, also, äh, also die, die Bösen, die den Kapitalismus gefährden, sind ähm, sind zumindest nach Meinung der, der ähm, stärksten Zeitungen, äh, irgendwelche bösen Hartz-IV-Empfänger, Florida, Rolf und wie auch immer, wobei ich mal eine Statistik gesehen habe, dass irgendwie auf 1 ähm, Euro ähm, Sozialbetrug, in Anführungsstrichen, irgendwie mehrere hundert Euro Steuerhinterziehung kommen, also ähm, das ist einfach, ein ja, ähm, dann, was haben wir auch noch heute, ähm, so, wie gesagt, wie hier diese, diese Parole des CDU-Plakats, ähm, sozial ist was Arbeit schafft, ist ein, ein klares politisches Credo, womit man auch gewählt wird. So wird es gesehen, wenn alle Leute arbeiten, dann geht es der Gesellschaft gut oder wenn, wenn viele Leute arbeiten und ähm, dann profitieren auch die Armen drunter. Ja und der Arbeiter hat ja auch sein Suppenhuhn auf dem Tisch, also und zwar nicht nur am Sonntag. Ähm, das ist dann vielleicht Chlorhühnchen oder so, aber es ist Hühnchen. Ja und das springen ja wieder ein bisschen zurück und ähm, ja. Bevor du die Folie sagst? Ja, völlig also richtig. Also ich wollte nur qualifizierend dazu sagen, also jetzt gar keine äh, Gegenthese oder so, aber ich würde sogar eher noch sagen, nicht nur die Schule bereitet darauf vor, dass manche Menschen arbeiten, manche Menschen studieren, sondern alle Bildungsinstitutionen bereiten auf die Lohnarbeit vor. Auch wenn dann natürlich ein Teil Zinssatz von Studierenden und vielleicht Kapitaleigner schon sind oder werden, äh, ist ja auch gerade zunehmend an der Hochschule oder der Uni zu beobachten, wie alles darauf ausgerichtet wird, Menschen für den Arbeitsmarkt zu sogar schon im Kindergarten mit Vorschule und so weiter und so fort. Oder ähm, ja, ich meine, warum fängt die Schule morgens um 8 Uhr an? Also da fängt es ja schon an. Ähm, und dann werden die Kinder dazu gezwängt, um 7 ins Bett zu gehen und so. Also ja, aber ja, da, da, da hängt natürlich noch, noch viel mehr mit dran. Das, das sehe ich völlig, völlig genauso. Ja, und dann halt die Frage, woran hat sich das. Also, also wie hat sich das geändert? Was waren so die, die gesellschaftlichen Bedingungen, die halt diesen speziellen Arbeitsbegriff, den wir heute haben, ähm, und der sich so krass unterscheidet von dem, was über, über Jahrtausende hinweg eigentlich war? Wie konnte der sich überhaupt entwickeln? Und ich kam im Wesentlichen auf drei Punkte, die ich da rausgearbeitet hatte. Ähm, das heißt nicht, dass das die einzigen sind, ähm, aber das heißt, halt, das sind die, die, die ich. Äh, gesehen habe und die ich für essentiell Das eine ist das Prinzip des Eigentums, das ich gleich auch noch ausführen würde, dann die Verbreitung des Protestantismus in, in Mitteleuropa, und dritte die Familie als zentrale Form des Zusammenlebens. Ähm, zu also über Jahrhunderte oder Jahrtausende hinweg, und auch zu diesem Zeitpunkt. Ich glaube, wäre eins von denen in dieser Form nicht gewesen, hätten wir heute einen relativ stark anderen Arbeitsbegriff. Beginnen wir mal mit dem Eigentum. Das hier ist John Locke, der, hat so, also der Killer ist einer der, der Vordenker oder Begründer dessen, was wir heute Eigentum nennen. Vielleicht erstmal, ist allen ist der Unterschied zwischen Eigentum und Besitz klar? Ja, okay, ich weiß mal aus. Also, ähm, also Besitz ist erstmal was ganz Banales. Man hat was in der Hand und das ist dann halt das, was man in der Hand hat. Und ähm, so, das, das gehört einem halt. Was man halt gerade hat, ist halt das, was einem halt gerade gehört. Und Eigentum ist ein ähm, gesellschaftliches Prinzip, das man im Grunde erst erfinden muss. Also es ist auch heute noch eine gesellschaftliche Kategorie, zum Beispiel ähm, klassisch, wir vermischen das mittlerweile begrifflich, aber es ist zum Beispiel so, ähm, wenn jemand ein Haus mietet oder ein Stück Land, ist der, der das Land gerade benutzt und bestellt, eigentlich der Besitzer, aber der, an dem man die Miete zahlt und dem es offiziell gehört, ist der Eigentümer. Also Grundbesitz und Grund, äh, und Grundeigentum beispielsweise sind eigentlich unterschiedliche Begriffe, wir vermischen das immer mehr, wir haben das dieses Eigentumsprinzip mittlerweile so drin. Oder auch, ähm, wenn ich im Supermarkt was in der Hand habe, bis ich bezahlt habe, ist es nicht mein Eigentum. Das ist eigentlich was, das musst du erstmal erfinden, dieses Prinzip. Und ähm, das musst du auch, du brauchst ja Regeln, du brauchst einen gesellschaftlichen Konsens. Und bis dieser Konsens her, hergestellt ist, bis die Leute den verinnerlicht haben, brauchst du im Grunde auch ein Repressionsmittel. Also du brauchst sowas wie Polizei oder eine Rechtsprechung oder so. Also auch, auch mit diesem Eigentumsbegriff kam auch erstmal Polizei auf. Sowas in dieser Form, also die einzelnen Aufgaben gab es auch schon, aber in dieser Form... Ähm, oder auch moderne Staatswesen kam alles auch in dieser Zeit mit auf und ist auch von diesem Eigentumsbegriff nicht, nicht zu nicht zu trennen und meines Erachtens auch der Arbeitsbegriff nicht. Also es ist ja, ich fange fang erstmal mit, mit Locke an. Also für, für Locke ist es so, ein Mensch, der, der ein Stück Land bearbeitet, soll ein Anrecht darauf haben, dass er nur die das genießen dürfe. Ähm, er hat da in seiner Begründung hat er das auch gar nicht so noch auf, auf diese Trennung bezogen, dass dann andere für jemanden arbeiten könnten. Ähm, für den war das dann eher so die Konsequenz daraus, wenn man was hat, dann stellt man sich halt Leute ein. Ähm, für, für ihn ist es halt im Grunde so, ähm, dass Sachen, die halt niemandem gehören und kollektiv allen gehören würden, die würden halt brach liegen. Also da, da ging's, der hat aber jetzt nicht wirklich an gesellschaftliche Umstände gedacht, die Konsequenz hatte er nicht, sondern ähm, einfach nur, okay, guck, äh, wenn es jemandem gehört wird das gemacht, wenn es niemandem gehört, dann nicht und ähm, das war für ihn dann relativ einfach und für ihn war auch Eigentum das hat er vor allem über den Körper begründet also das heißt der eigene Körper der gehört einem und der gehört nur einem und so hat er das dann halt abgeleitet da ist natürlich auch ein ja also man, für mich taugt Körper nicht als Eigentum weil ähm, da ist ja Eigentum und Besitz auch identisch ähm, das ganze ja relativ schlecht verleihen, was bei den Sklaven ja getan wurde. Und hier wird ja eigentlich Eigentum auch, um von der Sklavengesellschaft wegzukommen, verwendet. Also es, ja, ich finde, es funktioniert nicht so, so richtig. Aber, ähm, ja. Die zwei hier. Der linke ist Hegel, der rechts ist pierre Joseph Proudhon. Ähm, für Hegel entstand ähm, oder entsteht moderne Arbeit zusammen mit dem Eigentum durch die Tauschbeziehungen. Ähm, relativ eng miteinander vermischt. Und wer Eigentum hat, lässt andere für sich arbeiten. Wer nichts hat, muss arbeiten. Und Eigentum ist durch Recht geschützt. So, also Das, was ich auch eben schon so, so ein bisschen ausgeführt habe, ähm, Hegel hat es eigentlich ziemlich stark auf den Punkt gebracht. Ähm, vielleicht noch mal, also dieser moderne Arbeitsbegriff funktioniert meiner Meinung nach nicht ohne den, äh, ohne den Eigentumsbegriff, weil vorher haben wir Sachen hergestellt, also meistens zu Hause, man hatte was in der Hand und ähm, hat daraus irgendwas gemacht, irgendwie aus Holz was geschnitzt oder wie auch immer. Und das war dann das eigene, bis man es halt irgendjemandem übergeben hat, ähm, sei es Geschenk, sei es Tausch, Handel oder wie auch immer. Ähm, Heute ist es so, Leute bearbeiten was für jemand anderen. Man hat was in der Hand, bearbeitet es und es gehört zu keinem Zeitpunkt äh, dieser Bearbeitung einem selbst. Man braucht also dieses Rechtsprinzip des Eigentums, sonst kann man es ja einfach mitnehmen. Ähm, und Man kann es dann aber wieder zurückkaufen. Also man, man stellt dann irgendwas her und kann dann für seinen Lohn sich irgendwas kaufen, ähm, was man eigentlich selbst hergestellt hat, was aber nie einem gehört hat. Und dazu brauchst du dieses Eigentumsrecht und dieses eigentlich kontraintuitive ich habe was in der Hand, über das ich nicht verfügen kann oder ich stelle was her, über das ich nicht verfügen kann, ähm, das, ein, äh, das halt nicht möglich ist. So Und das bringt Hegel zu dem Fazit, wer hat, dem wird gegeben. Ähm, was wir heute auch relativ gut kennen ähm, Kapitalismus: wer, wer Schulden hat, muss äh, oder wer, wer nichts hat, muss noch Mahngebühren zahlen und Überzugsgebühren und so weiter und so fort. Wer aber ähm, bereits Geld hat, kann da relativ leicht noch mehr Geld draus machen. Das gelingt ja auch den meisten. Also, wer schon Geld hat, verliert. Selten, also kann man vorkommen, aber verliert es selten sondern alles, sondern bleibt meistens relativ reich. Für Herr Hegel ist es auch so, dass die Leute in einem Dilemma stecken. Das heißt, je mehr man arbeitet, desto mehr sinkt der Wert der Arbeit und je weniger man, wenn man weniger arbeitet, verliert man also einen Job. Das mit dem es sinkt der Wert der Arbeit, ist erstmal ein bisschen abstrakt. Das wird in den nächsten Vorträgen genauer mit Inhalt gefüllt. Meiner Meinung nach steckt auch schon der ganze Marx mehr oder weniger in Hegel drin. Also in diesen Thesen sind eigentlich schon 70, 80 Prozent des Kapitals zu finden, nur halt viel mehr mit Fallbeispielen und viel detaillierter. Und der füllt das halt mit Inhalt, was das bedeutet, dass der Wert der Arbeit sinkt, wenn man viel arbeitet. Aber das ist der Vertrag der nächsten Woche. Und Für Proudhon ist es so, der hat es ein bisschen auf die Spitze getrieben. Der hat gesagt, die französische Verfassung von 1793, welche besagt, die, die, das Recht, die Frucht seiner Arbeit zu genießen, also die Definition von Eigentum sei das Recht, die Frucht seiner Arbeit zu genießen, solle man umformulieren. In Eigentum ist das Recht völlig ungehindert, nach eigenem Gutdünken über Hab und Gut eines anderen Menschen, sowie über den Ertrag des Gewerbes und der Arbeit eines anderen Menschen zu verfügen. Und das bringt ihn zu dem ähm, berühmten und vielleicht ein bisschen polemischen, aber trotzdem schönen Fazit, äh, Propriété et vileur, vileur", ähm, Eigentum ist Diebstahl. Der zweite Punkt, die Ausbreitung des Protestantismus. Also wie gesagt, wir, wir haben ja im Mittelalter gesehen, äh, bei den, ähm, in den katholischen Gesellschaften war Arbeit halt noch so ein bisschen ziemlich stark notwendiges Übel. Und man muss ja auch sagen, mit der Bedeutung von, von Eigentum, das ist ja nicht nur negativ zu werten, hat sich ja durchaus auch die Sklavengesellschaft ähm, schrittweise immer mehr aufgelöst. Das war nicht nur in der Antike ein Thema, nämlich auch irgendwie noch, noch in der Renaissance. Irgendwie Genua und Venezia, die großen äh, Mittelmeermächte, die haben auch ganz stark noch vom Sklavenhandel profitiert. Und unser Begriff Sklave kommt nicht vom lateinischen Servum, sondern kommt von Slave. Also das waren, ähm, das waren Leute aus, aus Osteuropa, die meistens hergeholt wurden und ähm, die hatten auf der Halbinsel Grimm, sowohl Genua als auch als auch äh, Venezia, hatten, ähm, hatten da ja, ähm, so, so ähm, Auffanglager, wo sie halt Leute gefangen entführt haben und von dort aus dann ähm, über das Schwarze und Mittelmeer nach Europa gebracht haben, ähm, hauptsächlich aus Osteuropa. Also das ist ein relativ neu ähm, Sklavenhaltung ähm, ist nichts aus der Antike. Ähm, nicht nur aus der Antike, sondern war danach noch ein Thema und durch den Eigentumsbegriff, muss man da halt doch sagen, hat sich das auch ein bisschen gelöst. Und ähm, zu diesem Zeitpunkt wird halt plötzlich die Arbeit, was, das kann man ja freiwillig tun, das ist ja auch eigentlich, das kann ja auch ganz toll sein. Und ähm, der Protestantismus spielt da mit Sicherheit auch eine große Rolle. Der Rechts- das ist einer der Autoren der Bibel also auch wieder die Bibel, plötzlich wurden andere Passagen genommen und wurde es anders umgedeutet und der hat nämlich einen ganz berühmten Spruch gesagt, ein bisschen aus dem Zusammenhang, da er sich über Leute beschwert, die das anders sehen und so, aber ähm, im Grunde sagt er, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Ja, dann, ähm, dann Luther wissen wir, hat er ja die Bibel ins Deutsche übersetzt, das ist der, der Links ähm, in der Luther-Übersetzung kommt plötzlich der Begriff Beruf ins Spiel also kommt von Berufung, also eine Tätigkeit die man sein Leben lang ausfüllt ähm, gibt es auch im Englischen da ist es Calling gibt es nur in protestantischen Ländern diesen Begriff, also Calling als Gegensatz von Jobben hm? Kann also Vocation wird es stimmt, ja, da. Kann man, kann man auch eins zu eins nehmen, Vocation, ähm, Berufung. Ähm, aber Calling wird auch verwendet. Und ähm, bei Weber, glaube ich, stand auch Calling. Nein, egal. Ähm, also, das ist halt durch Arbeit Gott gefällig leben. Der hat einem eine Aufgabe erteilt, deshalb ist man halt hier und dann soll man die auch annehmen, so sinngemäß und ähm, allerdings ist es bei Luther auch noch so Anhäufen von Reichtum auf Erden ist gottloses Leben und das kanonische Zinsverbot wird auch noch fortgesetzt und so weiter also das ist so ein handwerklicher und agrarischer Standpunkt laut Max Weber ähm, und äh, beziehungsweise für, für Treusch ist es dann halt auch so die Funktion ist ähm, von, von Luther war erstmal die Leute ähm, zwar also man ist noch nicht auf, auf Gewinn ähm, fokussiert, aber es ist erstmal eine ähm, gehörige Arbeiterschaft, die dadurch entsteht, durch Luther. Ähm, aber auch das hat sich dann relativ schnell bei den Protestanten geändert. Der auf der rechten Seite ist Richard Baxter, ein, ein ähm, britischer oder, oder englischer, vielmehr oder was, ähm, protestantischer ähm, Philosoph der ähm, der Mante und Reichtum auf, äh, und, und, und Ausruhen auf Reichtum wären zwar verwerflich ähm, also wären verwerflich aber, aber nicht weil es verwerflich sei reich, reich zu sein und irgendwie anderen Leuten irgendwas vorzuenthalten oder so sondern, sondern weil ein der Müsegang zur Fleischeslust animiere oder, oder, ähm, oder Wohlstand zu Müßigkeit und, äh, und Fleischeslust animiere und deshalb solle man nicht so wohlständig sein ähm, und nicht so reich sein das heißt, wenn man nach wie vor fleißig arbeiten wolle, dann könne man auch rein theoretisch reich sein, das wäre nicht so schlimm und ähm, demnach ist die Größe der Sünden für ihn Zeitverlust und Arbeit ist ein Selbstzweck und da wird auch so paulus zitat wieder verwendet. Ähm, genau, also man darf im Grunde reich sein, solange man es nicht genießt. So. Ähm, und er meint auch, arm sein wäre wie krank sein. Das will ja niemand. Und bei Calvin, das ist der Rest und meiner Meinung nach vielleicht der einflussreichste heute. Ähm, für den ist es so, ähm, der sieht es ein bisschen anders, weil... Auch wenn, wenn das Volk arm ist, ist es eher Gottgehorsam. So, das findet er dann eigentlich ganz cool. Und ähm, außerdem ist es mit dem Reichtum nicht mehr so schlimm, weil es dem Ansehen der Kirche dient, wenn es Reichtum anhäuft. Also da auch wieder irgendwelche Begründungen gefunden, wie ich es halt anfangs ausgeführt habe. Ähm, wie ich denke, man sucht halt irgendwelche Begründungen, um irgendwas, was man will, halt zu so rechtfertigen. Und dann, naja, es ist doch gut für die Kirche, wenn sie so um anläuft, also kann man es doch machen als Geistlicher, was er selbstverständlich war. Also plötzlich war auch Gewinnstreben mit Religion vereinbar und ja, dann hatte man seine Begründung gefunden. Für mich der dritte Aspekt, warum sich das wandelte, Achtung, es kommt ein wunderhübsches Agenturbild. Das ist natürlich keine Familie, sondern das sind irgendwelche Models, aber egal. Ähm, die Verbreitung der Familie ähm, als, als normale Form des Zusammenlebens, zu, ähm, auch zu diesem signifikanten Zeitpunkt. Ähm, Arbeit ist in erster Linie zumindest traditionell, das wandelt sich immer mehr, aber trotzdem ist es erstmal Männerarbeit. Also alles, was nicht zu Hause gemacht wird, also Mann als in, dieser klassischen, in diesem klassischen Schema. Ähm, Mann als der für den öffentlichen Raum Zuständige, ähm, der irgendwie draußen Politik macht und Geld reinholt und die Frau als die, die klassisch zu Hause dann äh, verantwortlich ist oder die Chefin und da halt irgendwie regelt, wie es da auszusehen hat. Das heißt, der Mann geht in den öffentlichen Raum und arbeitet da und das heißt, es wird jemand benötigt für zu Hause, der oder die, Fall halt vor allem die, die Sachen macht. Kinderbetreuung, Haushalt, auch mentale Unterstützung, Psychologie, Entspannung, äh, Erholung, aber halt auch Altersvorsorge und Pflege. Also auch diese Aufgaben hat die Familie übernommen, und nicht nur die Frau, sondern halt allgemein, das sind halt eher die Kinder. Ähm, also das war die Sozialstruktur und mit dem Arbeitsbegriff hat sich auch unsere Sozialstruktur gewandelt, schrittweise. Ähm, Genau. Man, man, es ist auch heute noch relativ schwierig, ähm, ohne Familie wirklich so einen klassischen 40-Stunden-Tag durchzuziehen. Also es wird immer mehr und die Arbeit und der Staat hat ja auch die Aufgabe, so ein bisschen die Leute arbeiten zu lassen. Ähm, das wird beim übernächsten Vortrag in zwei Wochen sehr genau ausgeführt, äh, wenn es an Hannah Arendt und Günther Anders geht und so weiter, Werbeblog. Ähm, aber na also, der, der Staat übernimmt mehr, immer mehr die Aufgaben wie ja beispielsweise ähm, Kindertagesstätten und so weiter und so fort oder Rentensystem, aber prinzipiell ist es erstmal so, ähm, man stellt sich das mal vor, man hat das alles nicht. Also, man geht so, man arbeitet den ganzen Tag, ist total ausgebrannt, kaputt, wurde vielleicht sogar noch gemobbt oder so. Dann holt man erstmal die Kinder irgendwo ab von der Kindertagesstätte, da muss man noch was für die Kinder kochen, ähm, auch noch zu Hause sauber machen, ähm, Kinder ins Bett bringen und vielleicht auch irgendwann zum Psychologen gehen, weil man ja, wie gesagt, gemobbt wurde. Das ist alles relativ schwer, wenn man niemanden in Rückhand hat. Also, es ist auch heute noch so. Ähm, dass diese Arbeitsgesellschaft auf dem Familienbegriff fußt. Und es ist ja auch tatsächlich so, diese klassischen Frauenarbeiten in diesem Sinne waren ja erstmal meistens nicht bezahlt und sind auch heute noch, da man schrittweise das halt ausgelagert werden und man schrittweise auch dafür Lohn bekommt, sind es auch heute noch die eher schlecht bezahlten Jobs. Also ähm, irgendwelche Kinderbetreuer, Erzieher. Ähm, Reinigungskräfte sind ja nun wirklich nicht die Bestbezahlten in unserer Gesellschaft und, ähm, oder Pflege und so weiter und das sind nicht die einfachsten Berufe, also beim besten Willen nicht, ich habe fünf Jahre lang in der Pflege gearbeitet und ähm, ich glaube nicht, dass der Beruf lockerer ist als, ähm also ich meine, es ist halt anders blöd, unangenehmer als irgendwie in der Bank zu arbeiten oder so oder im Büro was ich jetzt mache, aber ich bin weniger abgekämpft, also Büro, nicht Bank, aber ich bin weniger abgekämpft, als ich seit nach dem Pflegeberuf war. Ja. Dann nehme ich ein bisschen was vorne weg vom nächsten Vortrag. Also, also das waren für mich die Punkte, wie sich das halt so entwickelt hat. Und ähm, ja, genau. Nee, ich mach's trotzdem kurz. Ja, kannst gerne. Achso, ja, ich glaube, ich würde das eher qualifizieren aus so einer feministischen Ökonomiekritikperspektive und sagen, nicht die Familie vielleicht auch als abstraktes, sondern ganz spezifische patriarchale Gendernormen, die mit dem Kapitalismus verbunden sind. Also die, den modernen Arbeitsbegriff ist nicht zu denken ohne die Spaltung der Arbeitenden Klasse entlang von Genderlinien und äh, Einigung von Frauen in, im Haushalt, was ja auch erst mit dem Kapitalismus passiert ist und dementsprechend der Definition auch von eben was traditioneller Frauenarbeit ist, ne? also soziale Reproduktion äh, als Nichtarbeit. Nicht. Weiß ich nicht mit Sicherheit, also es ist ja, es gibt auch in der antiken Philosophie die klare Einteilung von irgendwie Frau zu Hause und Mann draußen, also es ist auch bei den, bei den griechischen Demokraten durchaus so gewesen, dass das also die stimmberechtigt waren die Männer, und die Frauen waren halt zu Hause, also das Politische, das Öffentliche war in Europa zumindest in den, in den Gesellschaften, die sich dann, die dann dominiert haben, ich weiß nicht, wie es bei den Germanen oder den Kelten im Detail war, dazu wissen wir zu so wenig drüber, aber bei denen, die sich ausgebreitet haben, gerade die Mittelmeerkulturen, war das schon so, diese sexistische Einteilung, die wir auch heute haben. Also ich glaube, die hat sich ein bisschen gewandelt. Also na klar gab es auch vorher eine patriarchale Ordnung, die war halt in einer anderen Natur. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig auch zu sehen, dass äh, in feudalistischer Zeit äh, ganz viel am Hof und auch vor feudalistischer Zeit natürlich am, alle Menschen am Hof. Also es gab gar nicht die Trennung zwischen öffentlichen und privaten, zwischen hier Haushalt, der Sphäre, wo irgendwie Produktion geleistet wird und der öffentlichen Sphäre, wo Lohnarbeit geleistet wird, weil es keine Lohnarbeit nicht das dominante äh, Eigentumsverhältnis war. Äh, sondern alle haben irgendwie im Hof gearbeitet, sicherlich haben Frauen andere Tätigkeiten übernommen, aber äh, Frauen haben genauso irgendwie auch äh, landwirtschaftliche Arbeit mit übernommen. Und dann erst mit der Enteignung von Menschen auf dem Land äh, und einer äh, dominanten Einführung von einem Lohnarbeitsverhältnis ist äh, ein Trend dazu entstanden, dass Frauen so also kein Zugang zum Arbeitsmarkt, beziehungsweise auch noch früh so im 16. und 17. Jahrhundert, haben ja zumindest äh, die klasse Frauen eigentlich fast alle gearbeitet, bis dann so in den 17. Jahrhundert eigentlich. Zumindest in Mittel- und Westeuropa Gesetze äh, verabschiedet wurden, die Frauen auch aus den Fabriken und aus Handwerksberufen und so weiter äh, eben wieder zurückgezogen haben. Aber also ich meine, da ist ja schon ein Wandel. Frauen waren ja nicht äh, seit der Antike nur im Haushalt, sondern also gerade auch äh, in der frühen Industrialisierungsphase Fabrikarbeiterinnen, zumindest halt eben Arbeiterinnen. Ähm, ja, es ist, ist, ist, ist schwierig, ähm, das ist so hundertprozentig einzuschätzen. Ähm, das auch wieder in zwei Wochen bei dem Vortrag. Zum Beispiel vertritt da ähm, Hannah Arendt äh, eher die These, dass, ähm, dass also die, die, die entgegengesetzte These ne, war so, dass, dass die Frauen eher ähm, gesellschaftlich ausgeschlossener waren, ähm, wobei sie sich mit dem Mittelalter eher weniger beschäftigt. Genau, sie so geht sich ja eigentlich auf den Antike, oder? Also, da will ich auch ja, genau, primär und und, und Übergang, ähm, Ja, aber genau, ich, ich, ich, ich glaube, wir sind schon wirklich mitten in der Diskussion. Ähm, auch wenn es natürlich ein super spannendes Thema ist, ähm, aber ja, ich glaube ich auch, auch für, für diese These, also für, für Familie in dieser Rolle jetzt auch gar nicht so essentiell, weil, weil ob das jetzt so, so stärker oder weniger stark ausgeprägt war, ich glaube die, Grund, ähm, die Grunddichotomie, die ist schon da und ähm, dass dann halt Frauen auch arbeiten gingen ist ja auch eher, also wie, wie auch heute, ähm, wo es halt wieder tun oder, oder verstärkt wieder, ist auch ein bisschen eine Folge dessen, dass man dass es halt unheimlich schwierig ist, mit einem Gehalt eine, eine ganze, ähm, also mehrere Leute zu ernähren, ähm, was auch wieder andere ähm, Umstände hat, was auch wieder damit zu tun hat, je mehr man arbeitet, desto ärmer werden die Arbeiter allgemein, was aber der vertrag von nächster Woche und ganz viel Marx und Engels ist. Und jetzt ein bisschen was vorneweg nehme ich auch schon von dem Vortrag, nämlich den Friedrich Engels. Den Max lassen wir mal außen vor. Nämlich, warum bringe ich ihn hier rein? Zur Entwicklung des Arbeitsbegriffs, der hat nämlich etwas ganz Interessantes gemacht. Der hat mal einen Aufsatz geschrieben. Der Anteil der Arbeit an der Menschwerdung des Affen. Das ist was, was auch anfangs schon mal ein bisschen erwähnt wurde. Also das heißt, der hat eine Anthropologie, das, das durch Arbeit gemacht. Dadurch, dass der Mensch gearbeitet hat, wurde er zu Menschen. Das begründet da, wie ich finde, also ich, ich halte ihn für einen relativ genialen Wissenschaftler in vielerlei Hinsicht, aber seine Begründungen, na gut, ähm, er meinte halt, ähm, die Arbeit hat sich auf Sprache entwickelt, also das ist seine, seine These ähm, und auch die Hand oder alle unsere Organe wären ein Produkt der Arbeit, aber auch unsere Arbeit ein Produkt unserer Organe, das wäre so eine Wechselwirkung. Also das heißt, wir könnten arbeiten dadurch, dass wir, dass wir ähm, Sprache und Hände haben, aber unsere Hand hat sich auch irgendwie durch unsere Arbeit erst entwickelt und die evolutionäre Notwendigkeit entstand erst dadurch. Das mit der Sprache, also das ist halt alles eine These. Beweise bringt er in dieser Form nicht, aber seine These, eine Arbeitshypothese, mit der man auch über die man auch streiten kann, es sind ein paar interessante Gedanken dabei. Sein Beweis, das mit der Sprache, ist irgendwie. Dadurch, dass Tiere, die domestiziert wurden, also die mit Menschen zusammenleben, die würden bedauern, äh, feststellen und dadurch auch bedauern, dass sie nicht sprechen können. Weil sie dadurch erst mitkriegen, was sie nicht können. Und andere Tiere würden das nicht bedauern. Und das ist ein Beweis. Man muss aber auch fairerweise sagen, dann ist sein Aufsatz bricht einfach ab. Er ist nicht zu Ende geschrieben und er so war, wurde auch nie von ihm veröffentlicht. Also wir wissen nicht, warum er abbricht, ob er gemerkt hat, na gut und die Begründung, naja, oder ob er einfach nicht fertig wurde oder warum auch immer, ähm, wissen wir einfach nicht. Aber ähm, ist ich denke, man kann ganz stark irgendwie einen Versuch erkennen. Das, was wir schon im Protestantismus gesehen haben, und natürlich ist er, ist er eine, hat er in sehr protestantisch geprägten Gesellschaften gelebt, in Deutschland, in England, Marx auch. Das heißt, das, was halt vorher diese Arbeitsethik, die halt vorher religiös begründet war, plötzlich auf eine ähm, evolutionäre und atheistische Grundlage zu stellen, auf eine nicht-religiöse. Also das heißt, dieselben Ideale zu vertreten, aber sehr anders zu begründen. Auch wieder, was ich am Anfang ausgeführt habe, Leute haben schon irgendeine Meinung und dann suchen sie sich die Argumente. Ich ähm, finde, das sieht man hier auch ganz gut. So, ähm, ja, und das stellt sich halt... Ja, stellen sich auch viele Fragen dadurch, die wir dann auch gerne ähm, nächste Woche genauer debattieren können. Nochmal, was haben diese zwei hier miteinander gemeinsam? Also ähm, für die Aufnahme, das eine ist, den habt ihr ja schon gesehen, der, der Apostel Paulus, einer der Autoren der Bibel. Und das andere ist Wladimir Iljitsch Ulyanov, auch Lenin genannt. Was haben die gemeinsam? Warte. Die, die eben von dir genannte Aussage, nicht sehr gut, sehr aufmerksam, genau. Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Allerdings äh, war Lenin, der war da relativ clever in seiner Art und Weise, so wie der halt immer geschrieben hat. Der hat es natürlich nicht selbst gesagt, der hat es nämlich Marx im Mund geschoben. Ähm, der hat, also, also bei, bei Marx ist es so, ähm, der spricht ja von verschiedenen Sozialismusphasen ähm, und eine Sozialismusphase auf dem Weg zum Kommunismus, also eine nachkapitalistische Gesellschaft, die aber noch nicht Kommunismus und noch nicht klassenfreie Gesellschaft ist, wäre, dass die Menschen halt so viel bekommen, wie sie arbeiten, ungeachtet dessen, ob sie halt irgendwie ähm, häkeln oder oder, ähm, oder Produktion leiten, wie auch immer, Also die, die war, der, der Marx war ja nicht wirklich ähm, antihierarchisch, für den gab es schon Leute, die was leiten, ähm, also dass sie halt Quasi nach Stunden bezahlt werden, relativ streng. Und daraus hat halt Lenin geschlossen, ja, in diesem Sinne ist es wirklich im Sozialismus so, ähm, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Also der hat nicht gesagt, wer nicht arbeiten will, sondern wer nicht arbeitet. Da ist ja auch immer eine Frage mit den Übersetzungen der Bibel und so. Der hat es dann halt so übersetzt. So, also plötzlich war diese Arbeitsethik auch ganz klar religiös gestartete Arbeitsethik ganz klar bei. Atheistischen linken revolutionären Bewegungen angekommen. Vielleicht, ja. Also, meines Wissens hat er das gesagt, eigentlich nur in der Bürgerkriegssituation in Russland uh, und eigentlich nur darauf bezogen, dass jetzt der Zeitpunkt ist, wo andere was machen müssen, weil tatsächlich sonst die Engpässe in der US-Versorgung anstehen. Ja, das hat er bei Staat und Revolution geschrieben, das 1917 rauskam. Uh, ähm, nach, ähm, ist da schon was dran, dass er da geschrieben hat, aber der hat es nicht nur auf diese Situation bezogen, sondern das war schon allgemein auch der Plan für die nächsten Jahre und, und ähm, er hat halt, also er hat es halt Marx in den Mund ge geschoben und Marx hat es ja in diesem Sinne nicht im Bürgerkrieg oder, ähm, geschrieben. Also er hat es schon, er hat ihm schon einen universalen Anspruch eigentlich gegeben. Ähm, klar, es war in der Bürgerkriegssituation, in der es geschrieben wurde aber er hat es schon relativ allgemein begründet. Aber hat er es ihm nur geschoben oder hat Marx das wirklich gesagt? Also dieses Zitat hat er so nicht gesagt, aber er hat den Marx halt so interpretiert. Also ähm, Lenin hat es auch nicht gesagt, er hat es gesagt, sondern Lenin hat halt gesagt, in diesem Sinne tritt die Parole, trifft die Parole zu und begründet es halt irgendwie mit dem Marx und dem ähm, das, das halt Sozialismus. Oder in einer gewissen Phase des Sozialismus die Leute ähm, so viel kriegen sollen, wie sie halt arbeiten. Und das war halt die Konsequenz, ja, wenn sie so viel kriegen, wie sie arbeiten, heißt es, wenn sie nicht arbeiten, kriegen sie nichts. So. Ähm also schon ein bisschen eingeschränkt, aber wir wissen es ja, wie das gerade ist bei vielen, ähm, bei vielen Marxisten und auch Leninisten, die nehmen das dann so wie andere Leute halt die Bibel ähm, unglaublich wortwörtlich und ähm, überspitzen das auch. Und man muss auch noch mal sagen, auch bei Marx, ähm, also es kann einen Grund geben, warum Engels den Aufsatz nicht zu Ende geschrieben hat, aber ähm, die Anhänger haben das dann halt so ernst genommen. Das wird dann halt nach Engels Tod veröffentlicht ähm, und auch Marx ist von seinem Arbeitsethos im Alter immer mehr abgerückt. Aber die anderen Sachen waren dann halt schon geschrieben ähm, und wurden dann halt als, ich drücke es ein bisschen überspitzt aus, durchaus als quasi heilige Schriften dann überinterpretiert. Ähm, also ich glaube, das Problem war nicht immer, also war. Das Problem der Marxisten sind war weniger Marx, sondern, also vielleicht auch, weil er so ein unglaublich großes Ego hatte und auch Überzeugung war, äh, war, dass er immer Recht hatte, aber vor allem halt die Marxisten, die das dann halt auch tatsächlich, also allein, dass sie sich Marxisten nennen, ne, das war jetzt erstmal eine Beleidigung äh, von, von äh, also, ich glaube einer der, der ersten, der vom Marxismus gesprochen hat, war Bakunin, der die anderen Leute beleidigen wollte und, und, und, und sagen wollte, ey guck mal hier fragt es doch gar nicht, ihr nehmt das Wort wörtlich, ihr seid voll religiös und dann gab es wirklich ein paar ähm, Leute, die sich dann wirklich so genannt haben. Ähm ja. Dann gehen wir noch ein bisschen auf kritische, also auf Kritik damals auch an. also es waren ja immer um, umkämpftes Feld. Der links ist Paul Lafargue, Schwiegersohn von Karl Marx, ah. der, der schrieb das Recht auf Faulheit, der war selbst eigentlich auch Marxist allerdings ein bisschen eine anti-autoritäre dessen. Das war also ein sehr polemischer Aufsatz, aber auch sehr poetisch. Also für so, seiner Meinung nach ist, er, ist halt die Konsequenz aus der Analyse von, von Marx und Engels, dass die Leute eigentlich nicht mehr, sondern weniger arbeiten sollen. Und ähm, ja, und als es dann übersetzt wurde vom Französischen ins, ins Deutsche und den Sozialdemokraten abgedrückt wurde, waren die ein bisschen nervös, vor allem auch sein Übersetzer. Also, so original ist auf Französisch geschrieben worden. Und ähm, dachte dann irgendwie, okay, was in Frankreich vielleicht ganz gut ankommt, der katholisch geprägt, könnte in Deutschland eigentlich ähm, stärker kritisiert werden. Und sie waren recht nervös. Die Reaktion war aber völlig überraschend für die. Ähm, die Auflage war sofort vergriffen und nach wenigen Tagen, Wochen ähm, wurde das das Drucken in Broschürenform gewünscht, also es war unheimlich beliebt, dieser Aufsatz mit dem Recht auf Vorheit unter der Arbeiterschaft. Ähm, dann noch der, der in der Mitte ist Piotr Alexandrowitsch Kropotkin, ähm, der hat sich auch ganz viel mit Arbeit beschäftigt, ähm, hat, ich finde, auch relativ viel auch ergänzt, von, von Marx und Engels, ich auch so ein bisschen ausklammer. wie gesagt, ähm, wegen dem Vortrag nächste Woche. Ich will ja, dass es sich lohnt, mehrmals zu kommen. Und ähm, der hat halt die Rolle der Frau reingebracht, Er hat halt gesagt, so hey, ähm, ähm, auch die rechnen selber Arbeit und dann muss, also die müssen auch befreit werden. Eine Gesellschaft ist nicht befreit, wenn die Hälfte Herzsklaven sind. Ähm, der hat auch in der Kapitalismuskritik auch die Arbeitsteilung als einen Herrschaftsfaktor erwähnt. Ähm, ja und, und dann kommt halt noch der Selbstbestimmungsaspekt der Anarchisten hinzu. Also wir haben halt in, in ähm, Spanien zum Beispiel 1936 ganz klar halt äh, 36 37 erkannt, dass ganz viele ähm, Leute, die ähm, also auch Anarchisten, die durchaus Arbeitsethos aller Marx oder ähm, oder selbst Lenin auch Interesse hatten und um wirklich glaubten, zu befreien sich durch die Arbeit. Ähm, das gab es bei den Anarchisten ja durchaus auch, ähm, aber der Selbstbestimmungsaspekt war halt einfach wichtiger und dominanter. Das heißt, die Arbeitenden sollten halt entscheiden, wie viel sie arbeiten und plötzlich ähm, waren das halt Kämpfe auch gegen die Arbeit und die Leute haben dann ähm, und, äh, haben die Arbeitszeit verkürzt, weil einfach die Arbeiten selbst entschieden haben. Und demnach ist es, denke ich, auch so ein bisschen... Ähm, Selbstbestimmung und Anarchie auch so ein bisschen vielleicht so ein Schutzmittel gegen zu viel Arbeitsethos. Also man kann sich natürlich auch ganz toll selbst ausbeuten, das kann auch passieren, aber prinzipiell so fremdbestimmtes Arbeiten wird dadurch so ein bisschen minimiert. Und der Rest ist Max Weber, der hat auch, also der hat halt die These von der protestantischen Arbeitsethik erst gebracht und es war halt zeitlich nach Marx und Engels zum Beispiel. Es kann durchaus sein, dass wenn die das schon gekannt hätten, dass die, dass, dass vielleicht der Engels diesen Aufsatz nicht geschrieben hätte. Also ich meine, so, so ein Gedankenkonstrukt kann durchaus auch schon Einfluss auf einen haben, ohne dass man, also meistens hat einen, haben Gedankengänge Einfluss auf einen und man merkt es nicht so richtig. Und, und diese ja, ähm, ich habe das jetzt halt, diese Gedanken, die ich vorhin gebracht habe mit dem Protestantismus, die wurden da vielleicht gar nicht so bewusst wahrgenommen zu dem Zeitpunkt, das sehen wir heute aus der Distanz danach. Und Max Weber war im Grunde der Zentrale, vielleicht auch noch mit Ernst Trollsch, die das so erarbeitet haben. Und diese Punkte zeigen mir halt vor allem eins. Also vor allem die Reaktion auf Lafargs Aufsatz, sein, also die begeisterte Reaktion darauf der Leute oder halt auch dieser Selbstbestimmungsaspekt, dass wenn Leute selbst entscheiden können, wie viel sie arbeiten, dass sie in der Regel eher weniger arbeiten als mehr, sagt mir halt vor allem eins, die, die Philosophie hat auch eine wesentliche Rolle dabei gespielt, die, Ar die Arbeit irgendwie aufzuwerten. Das muss man irgendwie begründen. Das Arbeit was geiles ist, ist erstmal total kontraintuitiv. Ähm, dazu muss man Begründungen finden und zum Beispiel im letzten Jahr, im Juni, hatte ich die Zeit in der Hand zufällig in einem Kaffee. Und dann war gleich auf der ersten Seite. Ähm, wurden Leute gefragt, ähm, also da gab es eine Umfrage, wie glücklich und zufrieden die Deutschen sind und ähm, ob sie gerade sich also mit ihrem Leben zufrieden oder sehr zufrieden sind oder eher unzufrieden. Und die zufriedensten Leute in Deutschland waren ähm, Schüler kurz, äh, also rund um den Schulabschluss, kurz davor, kurz danach und ähm, ähm, Werktätige kurz vor der Rente beziehungsweise ähm, Leute, die gerade in Rente sind. Also sprich Leute, die gerade Aussicht darauf haben, eine längere Zeit nicht arbeiten zu müssen ähm, und, und gerade irgendeinen anstrengenden Lebensabschnitt hinter sich zu haben. Also ähm, es gibt ganz viele so, solche Beispiele. Also ähm, Arbeit macht erstmal nicht glücklich und, und, und viele Leute, also, also es gibt auch Beispiele irgendwie in... Wolfsburg bei VW ähm, standen sie irgendwie vor, vor der Wahl, ob sie durch, durch die ähm, weitere Entwicklung der Produktionsmittel, ob sie da Leute halt rausschmeißen oder nicht und haben dann die Arbeitszeit verkürzt. Und ähm, das kam dann eigentlich super gut an. Also die Leute, also das, das, das war die Frage, ob das halt. Ähm, ja, also man dachte irgendwie, die gehen dann auf die Barrikaden, weil sie weniger Lohn kriegen. Es gab da auch durchaus heftige Debatten, aber letzten Endes ist es ja sehr, sehr so, dass halt diese, diese fünf, sechs Stunden weniger Arbeit und dafür halt ein bisschen also man als Industriearbeiter verdient man halt doch gesellschaftlich gesehen zurzeit verhältnismäßig gut so für Mittelstandsverhältnisse oder, oder wie man es halt nennen mag und da war denen halt lieber so ein bisschen weniger Geld und dafür mehr Freizeit eigentlich ganz recht. Auch wenn man vielleicht in Wolfsburg nicht ganz so viel damit anfangen kann, aber trotzdem, ähm, ja. Ähm, ja und ähm, auch ach, vielleicht noch eine Erwähnung, es gibt noch einen Aufsatz ähm, von, von ähm, von Bertrand Russell, britischer Philosoph des 20. Jahrhunderts. Er hatte das Lob des Müßiggangs geschrieben. Ähm, eigentlich hat genau derselbe Inhalt, selbe Umfang wie das Recht auf Faulheit, nur in den 1950er Jahren, also 70 Jahre später. Und er sagt halt vor allem, es, die Situation ändert sich nicht, Konsequenzen wurden nicht herausgezogen. Ähm, fordert dasselbe, eine radikale Arbeitszeitverkürzung. Ja, genau dieselbe inhaltliche Kritik, ein bisschen diplomatischer geschrieben. So und jetzt kommen wir zur aktuellen Situation und wir sehen halt, dass die Gesellschaft vollständig auf dieser Normarbeit, dieser Arbeit, die in den letzten Jahrhunderten so definiert wurde, fußt. Unser Rentensystem funktioniert nicht ohne Arbeit, unsere Altersvorsorge, unser Sozialsystem, das heißt die, die Leute, die nicht arbeiten, werden dann halt im Idealfall von denen finanziert die Arbeiten und man soll ja auch arbeiten wollen, sonst kriegt man nichts. Ähm, die öffentliche Ordnung basiert darauf, das mit dem Polizisten habe ich vorhin ausgeführt, aber auch andere Aspekte, ähm, zum Beispiel die Nachtruhe von 22 Uhr abends bis 6 Uhr morgens, also das heißt ab 6 Uhr 5, darf, 6 Uhr 1 darf es laut sein, ähm, was natürlich auch nur Sinn ergibt, ähm, wenn halt Leute arbeiten und placken und man dann halt schon wach ist, weil dann der Wecker klingelt. Ähm, aber auch Selbstwertgefühl, Psychologie, alles fußt darauf. Und durch Automatisierung, ähm, auch ein Thema der nächsten Wochen, ähm, haben wir so eine Verknappung, Rarisierung der Arbeit. Und da haben wir ein ganz, ganz großes, starkes Spannungsfeld, weil die gesamte westliche Gesellschaft ins Schwanken gerät. Das ist nichts Neues, aber es wird halt immer stärker. Und es ist meines Wissens gerade kein Staat auf diesem Planeten nicht verschuldet, ähm, weil das einfach so nicht mehr funktioniert. Und ähm, das wird stärker, da hängt noch viel mehr mit zusammen. Ähm, ja, also, wenn dieser Arbeit, also dadurch, dass die Arbeit ausgeht, dadurch, dass wir eine Arbeitsgesellschaft haben, der die Arbeit ausgeht, diese Form der, Arbeit, natürlich werden nicht die möglichen Tätigkeiten weniger, sondern diese Form der Tätigkeiten, die wir arbeiten, ähm, gerät die gesamte Gesellschaft ins Wanken. Es ist auch, also es ist einfach, es ist ein Kostenfaktor. Also ich meine, man hat also als Unternehmen entweder die Möglichkeit, auch also wenn man seinen Profit steigern will, entweder ähm, mehr Gewinn zu erzielen oder die Kosten zu senken. Und eine der größten Kosten sind halt Lohnkosten, deshalb so wird da halt Unglaublich viel geforscht, wie man das halt kürzen kann, und das findet eigentlich in allen Bereichen statt, selbst auch in Sachen, wo man es vielleicht nicht so annehmen mag, wie zum Beispiel Dienstleistungen. Aber auch das, ich das zu weit gehen. Ich habe jetzt auch schon eine knappe Stunde geredet. Vielleicht auch noch ein bisschen ähm, wieder so ein schönes Agenturbild. Das ist so das gesellschaftliche Ideal, so ein bisschen. Der Fashion-Typ, der arbeiten geht in Krawatte und schicken Anzug und wir haben halt jetzt die Situation, dass das gesellschaftliche Ideal längst den Protestantismus überholt hat. Es gibt voraus einen Gehorsam, Stress ist ein Statussymbol, wir machen uns zu Maschinen und Arbeitssklaven. Also, ähm, Stress ist ein Statussymbol, probiert es mal aus, geht mal auf die Straße und fragt jemanden. Also, auch auf die übliche Frage: Und wie geht es dir so? Und dann antwortet man ja relativ oft: War ah, ganz gut, bin zur Zeit im Stress. Antwortet mal so und guckt, wie der andere antwortet. Es ist relativ undenkbar zur Zeit. Gesellschaftlich, höflichkeitstechnisch, knicke technisch darauf zu antworten, ach nee ich will ich, ich gar nicht, ähm, sondern man, man antwortet ja darauf, oh ja, das kenne ich, oh ich bin auch im Stress, und irgendwie so, ja, warum bist du im Stress, bist du doof oder so, also ich entspanne mich oder so, also das ist super, super unhöflich, das ist kaum vorstellbar, also es ist ein Statussymbol und ähm ja, also wir, wir überholen es auch und wenn jemand so irgendwie am Arbeitsplatz so ein bisschen faul ist, sind er die Kollegen sauer auf den, also, also irgendwie sagen, oh der macht's richtig oder die, was wahrscheinlich auch eine Entwicklung ist, die vielleicht mal ein bisschen anders aussah, also wenn wir vielleicht mal woanders standen. Aber dieser Typ hier sieht ja eigentlich ja so aus von innen, also für, für die Aufnahme, das ist ein abgebranntes Streichholz. Ähm, ja, also Ein Drittel der Menschen ist durch Arbeit gesundheitlich ruiniert, laut, laut UNO. 16% der nicht krankgeschriebenen haben Symptome der Depression, also selbst der nicht krankgeschriebenen. Ähm, 800.000 Erwerbs Erwerbstätige nehmen regelmäßig Mittel zur Leistungssteigerung, und da stehen nicht Kaffee oder Club Mate drunter. Ähm, sondern andere Dinge wie Pyracetam oder Methylfemidat, Modaphenin und so weiter. Die WHO sagt, 2020 werden die Depressionen an der Spitze der Erkrankungen stehen, die vorzeitige Arbeitsunfähigkeit oder Tod verursachen. Aber auch unter Arbeitslosen sind psychische Störungen die häufigste Gesundheitsstörung. Ähm, das heißt, die Arbeitsgesellschaft betrifft alle. Egal, ob sie arbeiten oder nicht, wenn man da auch das Selbstwertgefühl rauszieht. Und bis vor wenigen Jahrzehnten, oder ja, was, was ja sogar noch so, dass man eigentlich dachte: ähm, Leute, die psychologische Betreuungen haben, sind eigentlich die, die nicht arbeiten müssen. Äh, ähm, die, die arbeiten, die, ne, oder. Arbeiten können, vielmehr, wir ja, haben es gesehen, die die arbeiten, denen geht es normalerweise eigentlich gut. Also unsere Psychologie wurde ja auch darüber definiert, dass die Leute halt arbeiten. Das merkt man ja auch heute noch. Es ähm, ähm, äh, wird ja auch psychologische Betreuung, wird Coaching genannt, das heißt, es ähm, werden Tagespläne erstellt, das ist ein großer Teil dessen. Und man könnte ja auch rein theoretisch sagen, wenn jemand manisch-depressiv ist, wenn er verschiedene Schwankungen oder Phasen hat, er oder sie, dann kann man auch sagen, hey guck mal, der ist manchmal super glücklich und manchmal super traurig. Ähm, Im Durchschnitt geht es diesen Menschen ja auch so gut wie den anderen. Das kann ja auch, die manchen Phasen haben ja auch was Tolles. So, ähm, aber das funktioniert, also, also kann man darüber streiten, das könnte man vielleicht vertreten, aber das funktioniert halt nicht ähm, mit einer Arbeitsgesellschaft. Weil dann bist du halt einfach mal ein paar Wochen vielleicht draußen und kannst ein bisschen arbeiten. Ähm, so. Ja und ähm, mittlerweile entdeckt man aber relativ stark, die Arbeit macht mindestens genauso krank und mit zunehmendem Maße und es wird immer heftiger und ähm, das heißt also nicht nur gesellschaftlich, sondern auch individuell ähm, stecken wir da gerade in der richtigen Kacke, die auch ähm, hervorgerufen ist durch unseren Arbeitsbegriff. Ja, und damit ich euch nicht so alle ganz so frustriert dastehen lasse, können wir uns auch mal so ein bisschen Gedanken drüber machen, wie wir da wieder rauskommen. Zumindest skizzenhaft. Es gibt ein paar Leute, die haben schon Anfang der 90er, ich sitze in Frankfurt, die haben mal berechnet, also Frankfurt Main, die haben berechnet, ich glaube anhand des statistischen Jahrbuchs von 1989 oder so, also Westdeutschlands, und mit dem Lebensstandard von 1990, haben sie berechnet, ähm, wie lange die Leute arbeiten müssten, wenn man Arbeit relativ gleichmäßig verteilen würde unter Leuten so ab 20, ähm, zwischen 20 und so 60 oder so, oder auch ein bisschen davon ausgehen, dass manche Leute dann vielleicht auch, auch noch ein bisschen arbeiten... Ja, also, es ähm, halt relativ gleichmäßig verteilen wird ähm, und kamen auch zu dem Schluss, dass man den Arbeitsbegriff ohne den Gesellschaftsbegriff eigentlich gar nicht ähm, ändern kann und gar nicht voneinander trennen kann und haben dann halt dadurch halt auch irgendwelche ähm, Berufe weggestrichen und weggekürzt, die es im Grunde nur im Kapitalismus geben kann und im Kapitalismus gibt, wie zum Beispiel Steuerberater, Finanzberater, Börsenbroker, Bank, Banker, ähm, Chefs, Unternehmer ähm, und ähm, ja, und dann haben sie auch halt ganz viel berechnet und das ganze Buch besteht eigentlich nur aus Berechnungen und kam dann auf eine 5-Stunden-Woche. Also nicht 5-Stunden-Tag, sondern 5-Stunden-Woche und kam dann halt auch so ein bisschen zu dem Schluss, ja, also das ist dann in dieser Form auch keine Arbeit mehr. Und in diesem Sinne ähm, Jetzt lasse ich euch erstmal mit dem schönen Gedanken und vielleicht auch mit der Anregung und der Diskussion, wie wir dahin kommen können und wie wir ein bisschen aus dieser Misere rauskommen können. Und danke euch für die Aufmerksamkeit. <lacht> Ihr hörtet den Mitschnitt der Veranstaltung Arbeitsgesellschaft ohne Arbeit Teil 1. Die Entwicklung des Arbeitsbegriffs und die Bedeutungen dessen für das Verständnis von Gesellschaft heute, organisiert von der anarchistischen Gruppe Neukölln und der Anarchosyndikalistischen Jugend Berlin im Juli 2015. Der Blog des Referenten heißt ohnearbeit.blogsport.de